Oh yeah! Okay, wen haben wir beim letzten Mal zuerst gemacht? Papyrus. Papyrus, ja. Ah. Du erreichst Astrid's Seele und rufst nach deinen Freunden. Sie sind irgendwo da drin. Oder nicht? Hauptsache wir retten Toriel als letztes. Ja, okay. Im Tieflinderin ja. von Astrid's Seele reagiert etwas. Das letzte Mal haben wir sie so gesehen gar nicht gerettet. Wir haben ja nur noch dann auf Escort gedrückt. Ja. Verlorene <lacht> ja. ja. Seelen. Was? Die verlorene Seelen erscheinen, alles klar. <lacht> <lacht> ähm. Äh, Rezept machen wir mal. Du fragst die verlorene Seele, ob sie dir etwas kocht. Die verlorene Seele versucht, ihre Freude zu verbergen. Ich muss einen Menschen fangen. Gib auf, mich tat es. Wow, äh, yo. Die Steuerung war mal wieder on point. Aber über was redet Sans eigentlich? Er sagt ja die ganze Zeit, ich gebe auf und alles so. Ja, warum versuchen? Ja, die sind ja jetzt alle, werden ja alle von Azrael kontrolliert, so nach dem Motto: Yo, wir sind pessimistisch, deswegen wahrscheinlich. Ach so. was? Puzzle, Puzzle was, oder? Ich glaube, das ist egal, was man hier auswählt. Du fragst sie verloren, ohne Sinn <lacht> nach einer Nullbestimmung bei einem Rätsel. Ich glaube, du musst nur drei oder so auswählen, dann passiert automatisch was. Er weiß nicht warum, aber er möchte dir wirklich helfen. Dann wird jeder... Warum überhaupt versuchen? Gut, Bei einem hatten wir mal beim ersten. Ja, bei Esco oder so. Also es gibt auch Sachen, da kannst du, wenn du es richtig kombinierst, schneller machen oder so, denke ich mal. Verlorene Seele steht herum. Auch wenn es mehrere sind, scherzen wir. Das ist ja Verlorene Seele ein schlechten Wort, über es bei Skelette er scheint es zu hassen. Aber der anderen Verlorene Seele scheint es zu gefallen. <lacht> du siehst sie nie wieder. Oh fuck. Dann halt beleidigen. Du beleidigst die verlorene Seele. Plötzlich kehren seine Erinnerungen zurück. Die Erinnerungen der anderen Seele kommen zurück, weil du ihren Bruder respektiert hast. Also ich glaube, beleidigen ist ja eine Nein, schöne falsche übersetzt. Ich könnte dich nicht äh, fangen. Na, ich zähle auf dich, Kind. Also ich glaube nicht, dass beleidigen im Englischen da steht, weil das gibt gar keinen Sinn. Ja. Ähm, ja. Anleihen hatten wir als nächstes. Tiefere Erinnerung von der S.W. Seele reagiert etwas. Gut, dass du die Reihenfolge noch im Kopf hast. Die verlorene Seele erscheint. Warum merkst du dir das? Ich weiß nicht, ich merke mir vieles, was unnötig ist. Stups dich, nicht, das ist ja aber normal. Arme, du nicht nicht. die verlorene Seele leicht an etwas. In deinem sie an etwas. Alle Menschen werden sterben. Wie trocken du das so gelesen? Ja, ja. Ist, ist ja auch mehr oder weniger passt, ja. <lacht> Frag sie, verlorene Seele, ob sie dir beibringt, wie man kocht. Sie weiß nicht warum, aber sie möchte es dir beibringen. Du bist unser wahrer Feind. Beim Schubsen haben wir es, das letzte Mal dann reaktiviert. Au, au, au, au, au. Ja. Aua! Holy shit. <lacht> Schubsen. Lorenz gehen die verlorene Seele mit all deiner Kraft. Sie erkennt deinen Kampfstil. <lacht> Plötzlich kommen die Erinnerungen wieder zurück. <lacht> Nun, manche Menschen sind doch in Ordnung. Ist etwas in Asrior reagiert. Elfes war die nicht. <lacht> ich verstehe mal nicht, warum sie das anhat. <lacht> du fragst die verlorene Seele nach Hilfe bei einer Quizfrage. Sie kann sich kaum zurückhalten, dir zu antworten. Aber ich würde wirklich mal interessieren, wenn wir jetzt Abtenröten drücken, ob das wirklich wie beim letzten Mal auch so ist. Ja, aktiviert, weil das letzte Mal hatten wir es als drittes gemacht. Okay. Hm? Und dann haben wir zum Schluss noch. Du erzählst der verlorenen Seele, dass du sie weiter unterstützen wirst. Etwas an der Art, wie du das ausgedrückt hast, kommt dir bekannt vor. Okay, Lucky. Was denn? Du musst eigentlich vorlesen. Ach so. Du fragst die verlorene Seele, was ihr liebster Cartoon sei. Stimmt, das ist ja meine Person. Ich komme die Erinnerung zurück. Nein, das stimmt nicht. Meine Freunde mögen mich und ich mag dich auch. Ja. Das heißt, da hat so das gepasst Vergessen mit ja. die Erinnerungen kommen wieder und dann bei Lucky so, ah ja, schieß ja mein Charakter. Ja, die Erinnerungen... Sind... Das stimmt. Wir haben nicht... Okay. Meine äh, Erinnerungen mussten erstmal wiederkommen, wie bei Elphys. Ja. ja. So, wir wollen alle retten. so also zu bewegen. Das ist zu deinem besten. Vergib mir dafür. Oh Gott. Es vergebe ich Tori nicht. <lacht> <lacht> äh, er ist du Er verlorene Seele. Es scheint, als würde seine Aggression langsam dahin schmelzen. Damit wird jemand's gehen. Das ist meine Pflicht. Wie siehst du mich, mein Escort keine Wahl. Tori macht es bewusst. <lacht> <lacht> Du erzählst der verlorenen Seele, dass du sie niemals verletzen wirst. Etwas daran klingt sehr vertraut. Wow. Pum, Pum. Ich glaube, wir, wir müssen sogar mit Toriel reden, damit beide wieder abgehen. Nee. Du machst die verlorene Seele und erzählst ihr, dass du sie wiedersehen wirst. Plötzlich kommen die Erinnerung wieder. Ey, dein Schicksal liegt in deinen Händen. Du bist unsere Zukunft. <lacht> ich hab die Oh nice. Wir sehen, was deine Freundin Asriel da ah, Okay. Was anderes? In dem Moment, an dem sich deine Freunde an dich erinnerten, begann etwas anderes in Asriels Seele immer stärker und stärker zu reagieren. Es scheint, als gäbe es noch eine letzte Person, die gerettet werden muss. Aber wer? Plötzlich fällt es dir ein. Du rufst nach seinem Namen. Wie? Was tust du? Metaton. <lacht> <lacht> Nein. Ach stimmt, das ist ja jetzt rührend und so. <lacht> heul, heul. <lacht> es gibt halt wirklich Leute, die beim Ende hier geweint haben, was ich ein, ein bisschen übertrieben oh. finde. <lacht> ja, gibt es echt, aber... Ich ja. meine, es ist schon touching, aber das war's dann auch. Ja. Es geht. Ich meine, es ist super, aber trotzdem. Nee mit du sie sehen, deiner Freundin, Asriel. Was tust du? Was ist das für ein Gefühl? Was passiert mit mir? Nein, nein, ich brauche niemanden. Wir wollen dich einfach nur besiegen. Ähm, das ist ein bisschen OP. Okay. <lacht> nur ein bisschen. Hör auf, lass mich in Ruhe. Hörst du mich? Ich zerschmettere dich. Wer, wer, will mal die Herzen zählen, wie viele Herzen er in dieser Form hat im Körper? Keine Ahnung. Es sind schon ein paar. Ich sage jetzt einfach: Ja hi, okay. Ja hi. Weißt du, warum ich das mache? Warum ich kämpfe, um dich hier zu behalten? Also dass ich nicht verstehe. Ich meine, kon er konnte ja vorher fliegen. Warum hatte, wofür braucht er jetzt die Flügel? <lacht> Was weiß ich? Ich mache das, weil du etwas Besonderes bist, Jahai. Du bist der Einzige, der mich versteht. Du bist der Einzige, mit dem, ich noch, mit dem ich noch gerne spiele. Ja, hat er sonst keinen LOL. Nein, es ist nicht nur das. Ich, ich mache das, weil du mir wichtig bist, Jahai. Ich sorge mich um dich mehr als um jeden anderen. Du musst die Reaktion auf jeden Fall drinnen lassen. Ich also bin nicht rein. bereit für das Ende. Ich bin nicht bereit dafür, dass du gehst. Ich kann mich nicht mehr von jemandem wie dir verabschieden. Also bitte, hör auf damit und lass mich gewinnen. Das ist so geil. <lacht> ja. Hör auf! Hör endlich auf! Komm auf die Leben. Ja, das ist so geil. <lacht> ja. ja hi. Ich bin so einsam. Ja hi. Ich habe so viel Angst. Ja hi. Ja hi. Ich spätestens <lacht> ab hier musste ich mich ich zusammenreißen es ab, da bist du in Tränen ausgebrochen vor Lachen. Ja, <lacht> ja komm. Es tut mir so leid. Ich war hm. schon immer ein Heususe, nicht wahr Yahai? Ich weiß schon. Du bist nicht wirklich Yahai, oder? <lacht> Nein, ich bin Rose. <lacht> <lacht> <lacht> Ja, er ist <lacht> schon lange tot. Ähm, wie? Wie lautet dein Name? Frisk? Was? <lacht> O.M.G. Oh Mann, das ist so blöd. Ja, das ist ein netter Name. Frisk? Ich habe mich schon lange nicht mehr so gefühlt. Als Blume war ich seelenlos. Ich hatte nicht die Kraft, andere lieben zu können. Doch mit den Seelen aller in mir kam nicht nur mein eigenes Mitgefühl zurück. Ich kann ebenso jedes andere Monster spüren. Sie kümmern sich alle so sehr umeinander. Und sie kümmern sich auch um dich, Frisk. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, wie sie alle über dich denken. Papyrus, Sans, Undine, Elphis, Toriel. <lacht> nicht Escor! Escor wird einfach ignoriert. <lacht> Monster sind seltsam, selbst wenn sie dich kaum kennen. Scheint es, als würden sie dich alle sehr lieben. <lacht> Frisk, ich ich verstehe, wenn du mir nicht verzeihst. Ich verstehe, wenn du mich hasst. Ich habe mich so seltsam und schrecklich verhalten. Ja, stimmt. Ich habe dich verletzt. Ich habe so viele Leute verletzt. Ich habe auch noch City abstürzen lassen. <lacht> ja, das hat Freunde, Familie, Zuschauer. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. <lacht> Verzeihen ist nicht gut. <lacht> was? Sehen, Frisk, komm schon. Du, du bringst mich nur erneut zum Heulen. Außerdem, selbst wenn du mir verzeihst, ich kann diese Seelen nicht behalten. Aber ich kann sie zumindest zurückgeben. Aber zuerst... Gibt es etwas, das ich erledigen muss? In diesem Moment kann ich fühlen, wie jedes Herz einen Schlag teilt. Sie brennen alle mit dem gleichen Wunsch. Mit der Kraft aller, mit der Entschlossenheit aller, ist es an der Zeit, dass wir Monster endlich frei sind. <lacht> Was er wohl jetzt macht? Wir ich weiß es nicht. Halt er bringt uns jetzt alle um. Wechseln. Das Ding ist halt, sollen wir jetzt erklären, was mit Frisk und Yahai und so, weil das haben wir glaube ich beim letzten Mal gemacht, aber ist ja nicht mit drin. Ja, halt, Frisk ist halt unser Charakter, den wir spielen und Yahai ist der Mensch, der damals runtergefallen ist und mit Asriel äh, ja, zusammen war und Asriel. Äh, ne, die Story kennen wir. Die Barriere wurde übrigens zerstört. Ja. ja. Und alles andere waren nur Rückblenden, genau. wo Yahai vorkam. Genau, deswegen ist das so. Ja, hi. Ja, hi. Wir hatten echt viele Menschennamen in diesem LP. Punch, ja, Rose, Punch, Ja, hi. Frisk, Ja, hi, Rose. Frisk, ich muss jetzt gehen. Ohne der Seelenkraft aller anderen kann ich diese Form nicht beibehalten. In einem kurzen Augenblick werde ich mich wieder in eine Blume verwandeln. Ich werde nicht mehr ich selbst sein. Ich werde erneut so etwas wie Liebe nicht fühlen können. Also, Frisk, es wäre das Beste, wenn du mich einfach vergisst, okay? Geh einfach zurück zu den Leuten, die dich lieben. Hack the, hey. the goat, hack the goat! wenn man ihn eigentlich nicht verzeiht und ihn auch nicht tröstet und alles. Dann ist Cringe. <lacht> Ey, huh. lass Toriel aber nicht mitgehen. <lacht> Ich übernehme doch einfach Toriel-Szene. Ich möchte nicht gehen. Oh Mann. Wir haben wahrscheinlich noch einen Namen. Ich glaube, wir, wir sind die einzigen, wir sind die einzigen Spieler auf der ganzen Welt, die Toriel nicht <lacht> mögen. Bei der ganzen, bei so einer Toriel-Szene lachen wir einfach. Ja, wir lachen. Ja, weil wir es halt leider schon kennen. Ja. Frisk. Auch so kann man gut lachen. Du wirst, du wirst eine tolle Arbeit abliefern, okay? Egal, was du machst, jeder wird für dich da sein, okay? Warum stand da jetzt okay ausgeschrieben? Du? Naja, meine Zeit schwindet. Auf Wiedersehen. Ich werde keiner vermissen. <lacht> Weil wir dich nicht kennen, Junge. Ach ja, Frisk. Pass für mich bitte auf, Ma auf Papa auf, okay? <lacht> oh Mann. Das ist jetzt ein guter Part. Ich glaube, das ist Tutorial. Toriel. Alles okay, das ist alles nur ein böser Traum. Bitte, wache auf. Hätte auch Flowey sein können wegen dem, das ist alles nur ein böser Traum. Ja. Nein, Toriel! Ich will wieder schlafen. Ah. Ich will wieder schlafen. Du bist wach. Sei Dank, wir haben uns so viele Sorgen gemacht. Es hat sich angefühlt, als wärst du für immer weg. Wegen Tori kann ich El Elfes wieder leiden. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> wäre schön gewesen, wenn Elfes und Toriel für immer weg gewesen wäre. Ja. ja, noch länger und ich wäre wahnsinnig geworden. Ich sag uns jetzt mal Bescheid, wenn du ein Nickerchen machst. Ja, ja. Wegen dir halt bei Paris wie ein kleines Baby. Was? Ich habe nicht geweint. Ich weine nicht. Ich hatte nur etwas in meinem Auge. Was hattest du denn in deinem Auge? Tränen. <lacht> Der ist immer noch gut. Na na. Am wichtigsten ist doch, dass es Frisk gut geht. Hier, Frisk. Trinke doch ein wenig Tee. Du wirst dich dann besser fühlen. Ähm, wie wäre wie es, <lacht> wenn wir ihm erstmal seinen Freiraum lassen? Er muss sehr erschöpft sein. Auch wenn ich mir nicht sicher bin. Von was? <lacht> wir erinnern uns nicht genau, was geschah. Von Bameboy. Da war eine Blume und dann wurde alles weiß. Aber die Barriere ist jetzt verschwunden. Wenn du bereit bist, werden wir alle zur Oberfläche zurückkehren. Ohne dich. Die Tür muss <lacht> nicht <durch. lacht> Aber zuvor. Möchtest du vielleicht spazieren gehen? Ja, Oder aber nicht mit gerne. dir. <lacht> du kannst allen deinen wundervollen Freunden Leben wohl sagen. Aber aber ich kann nicht gerne Leben wohl sagen. <lacht> Mach was immer dir beliebt. Wir warten auf dich. Okay, Moment. Yay, yeah, wir können jetzt mal, zu unserem alten halt Safe File machen. zurück. Woo. <lacht> haben wir Esri gerettet? Nein, bitte nicht. Er macht jetzt nämlich folgendes. Er macht er jetzt mehr Ja warte, warum denken alle wir werden ja Oder warum haben wir gesagt wir werden ja high, wenn wir es nicht sind? Ja, aber jeder hat uns gerade wie heißt und wir haben uns nicht gehei. Oh, ja, sie sind frisk. Ja, warum haben wir nicht gesagt, dass wir frisk heißen? <lacht> Tröst ihn. Er hat sich bewegt. Wir haben unser Gesicht mal gedreht. Ja. ja. Du hast gesagt, diese Mimik wird nicht mehr enden, sich ändern in diesem Let's Play. Du hast uns enttäuscht. Ja. Können wir Tobi nicht da lassen. <lacht> Geh da hin. Bruder, ist los. Das... <lacht> Tränen! <lacht> Na, na. Am wichtigsten ist doch, dass es Frühst gut geht. Woher wisst ihr jetzt auf einmal den Namen? Hier, yeah, Frist, trinke <lacht> doch ein wenig Tee. Du wirst <lacht> dich dann besser fühlen.